Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einfachen Tricks und der richtigen Reihenfolge ein Herrenhemd bügelt. Als erstes wird die Passe von links gebügelt. Die Passe ist das obere Rückenteil. Dann wird das Hemd gewendet und die Passe von rechts gebügelt. Rechts meint die Stoffseite, die vom Körper abgewandt ist. Als nächstes wird der Kragen gebügelt und zwar zuerst von links und dann von rechts. Im Anschluss daran werden die Ärmel gebügelt. Die Ärmelrückseite liegt oben auf und die Ärmelnaht liegt parallel zum Bügelbrett. Als erstes werden die Manschette und die Ärmelspitze von innen gebügelt. Als zweites wird die Manschette gewendet und von außen gebügelt. Als drittes wird die Ärmelnaht wieder parallel zum Bügelbrett ausgerichtet. Als viertes wird die Ärmelrückseite gebügelt. Hierbei ist zu beachten, dass von der Passe in Richtung Manschette gebügelt wird. Als fünftes wird die Ärmelvorderseite gebügelt. Hierbei ist wieder darauf zu achten, dass von der Passe in Richtung Manschette gebügelt wird. Dann wird der Ärmel gewechselt und die Schritte 1 bis 5 ebenso durchgeführt. Danach wird die Knopflochleiste von links gebügelt. Sind Brusttaschen vorhanden, werden diese ebenso mit einbezogen. Im Anschluss wird die Knopfleiste von links gebügelt. Auch hier ist wieder auf eine Brusttasche zu achten. Als letztes wird das Hemd umgedreht und von sich weg die rechte Hemdseite in einem Vorgang gebügelt. Hierbei ist zu beachten, dass vom Weiten ins Enge gebügelt wird. Dann folgt der Rückenteil des Hemdes. Hier wird vom Saum bis hoch zur Passe gebügelt. Zu guter Letzt wird das linke Vorderteil gebügelt. Fertig ist das gebügelte Hemd.